Du sollst einen Junggesellenabschied organisieren und suchst noch nach der richtigen Idee? Dann geht es dir wie Lena. Sie geht ins Internet und sucht. Und sucht. Und sucht. Uff. Dann entdeckt sie die TPS-Schnitzeljagd der Städteschatzsuche. Dabei ist die Gruppe in der Stadt unterwegs und hat die Aufgabe, den versteckten Schatz zu finden. Bei der Schatzsuche stehen Braut oder Bräutigam im Mittelpunkt. Bleiben alle zusammen geht es nicht peinlich zu und alle haben gemeinsam Spaß. Nachdem der Spielleiter die Regeln erklärt hat, geht es los. Die Gruppe läuft Stationen an, löst Rätsel, beantwortet Fragen und erfüllt kleine Aufgaben. Zudem warten extra auf Braut oder Bräutigam ganz individuelle und persönliche Rätsel, die aus der Schatzsuche ein ganz besonderes Erlebnis machen. Nach etwa drei Stunden schließlich hat es die Gruppe geschafft und findet ihren Schatz. Mach es wie Lena und frage jetzt unverbindlich deine Schatzsuche an. Du kannst bis 7 Tage vor dem Spiel stornieren und gehst garantiert kein Risiko ein. Fülle das Kontaktformular aus, schicke eine E-Mail an info schatzsuchede oder ruf uns an unter 04181 946 2787. Verliere keine Zeit und sichere dir jetzt deinen Wunschtermin.